Was geht Leute, ich bin Yokai und willkommen zu einem neuen Update-Video bezüglich Kingdoms of Armor Re-Reckoning. Vor zwei Tagen wurde ein offizielles FHQ ähm, released, das ich jetzt hier in diesem Video behandeln möchte. Ich weiß ich bin ein bisschen spät und ihr habt es wahrscheinlich schon an allen Ecken und Kanten und bei allen YouTubern gehört, aber ich wollte halt auch nochmal drüber reden. Bevor dieses FHQ rauskam, gab es eine massive Frage- und Antwortrunde auf dem Discord mit den Entwicklern direkt bzw. mit Beteiligten. Ähm, viele Fragen wurden gestellt und ich habe Blocker über 20 Screenshots gemacht von, von Aussagen und Fragen, die ich dann jetzt alle verworfen habe weil es halt diese Save gibt. Kurz und knackig zusammengefasst, ähm, werde ich das jetzt vorlesen, werde ich darauf eingehen, meine Gedanken mit einstreuen. Äh, wir werden das behandeln. Es ist in vier Sektionen aufgeteilt und ich würde mal sagen, fangen wir an. PC, PlayStation 4, Xbox One. Ob es eine Switch-Version geben wird, ist jetzt noch nicht bestätigt. Man hat danach gefragt in der frage und Antwortrunde, aber die Entwickler konnten das selber nicht bestätigen, ob sie eine Switch-Version rausbringen, denn das ist immer mit sehr vielen Downgrades verbunden, vor allem grafischen Downgrades. Aber ob es eine Switch-Version geben wird oder nicht, das bleibt erstmal abzuwarten. Ich denke, ein wichtiger Faktor dabei ist, wie sehr sich das Spiel verkauft. Und ich denke, es wird sich sehr gut verkaufen, wenn man die Collector's Editions in Betracht zieht, aber darauf gehe ich gleich nochmal ein. Nein, Kingdoms of Amalo wird auf allen Plattformen gleichzeitig released werden. 8. September 2020. Also in circa zwei Monaten. Ja, die gibt es, die kann man vorbestellen, nur leider nicht mehr im amerikanischen Amazon, da ist es komplett ausverkauft. Es gibt auch äh, die Möglichkeit, es im britischen, im englischen Amazon vorzubestellen. Auch da wird schon knapp und auch im europäischen Amazon ist es schon, na, wird's ein bisschen brenzlig, also ihr solltet schnell sein, wenn ihr die Collectors Edition noch haben wollt. Was ist in der Collectors Edition drin? Eine Alan Shear-Figur, ein Kingdoms of Amalur-Schlüsselanhänger, fünf Ingame-Artworks, eine CD mit dem gesamten Soundtrack von Grand Kirkhope komp komponiert und, naja, die Box halt. Die Collectors Edition Box. Kennt man ja. Vielleicht haben es einige von euch noch nicht mitbekommen, aber für Kingdoms of Armor Re Reckoning kommt eine brandneue Expansion raus. Es ist kein DLC, also kein kleiner Download-Content, keine Zusatz-Armor oder vielleicht eine einstündige Nebenstory oder irgendeine kleine Questline. Die Entwickler waren sehr erpicht darauf, dass, dass man es als Expansion betrachtet, weil es halt sehr viel mehr Umfang, laut Entwicklern, sehr viel mehr Umfang hat als ein normales DLC. Ob es wirklich so viel Umfang hat, ähm, bleibt abzuwarten, aber ich freue mich mega, mega drauf, dass wirklich was komplett Neues für Kingdoms of Amalur kommt. Die Ankündigung mit der neuen Expansion kam quasi wie aus dem Nichts und hat, glaube ich, alle komplett unerwartet getroffen. Ich finde es geil, da ist es nicht nur ein simples Remaster, sondern wir bekommen halt Bonus-Content mit dazu. Ich finde es geil. Leider gibt es auch eine schlechte Nachricht. Und zwar wird die neue Expansion nicht in der Collector's Edition mit drin sein, weil sie später rauskommt, wahrscheinlich, so wie ich das dem FHQ jetzt entnehmen kann. Warum die Leute dann keinen Code oder so, sowas bekommen, um später dann auf die Expansion kostenfrei zugreifen zu können, keine Ahnung. Aber naja, ist halt blöd, aber ist halt so. Aber neben der Collectors Edition und der Standard Edition gibt es noch eine weitere Edition, und zwar eine ausschließlich digitale Edition, die Fate Edition, die dann mit dem Basisspiel einhergeht, sowie mit der neuen Fate Zone Expansion. Die Standard Edition wird 40 Euro kosten. Ein ganz normaler Standardpreis für ein Remaster und äh, mehr würde ich auch glaube ich nicht bezahlen. Jetzt wird es aber knackig. Ähm, die Fate Edition, die dann halt die Standard Edition plus, das, plus die Expansion ist, wird 55 Euro kosten, also 15 Euro mehr nur für eine Expansion. Da bleibt abzuwarten, ob sich die Expansion vom Preis-Leistungs-Verhältnis lohnt oder nicht, ob da viel Content drin ist, ob wir vielleicht äh, so einen Umfang wie bei den Witcher-DLCs erwarten können oder nicht. Aber 15 Euro für eine Expansion, ja, ist schon ordentlich, also ich erwarte viel Content. Und die Collectors Edition wird 110 Euro kosten, also ziemlich deftig und wie gesagt für 110 Euro. Ja, finde ich es ein bisschen schade, dass die Expansion nicht da inkludiert ist. Momentan, nicht momentan fokussiert man sich nur auf Windows, aber es kann ja immer sein, dass wenn sich das Spiel besonders gut verkauft, dass es halt für andere Plattformen oder halt äh, Betriebssysteme dann nochmal portiert wird. Ja, wird beides geben. Nein, aber die Entwickler sind sich bewusst, dass die Leute liebend gerne Kingdoms of Amalur: Morden möchten ähm, und versuchen dann das Spiel... Modder-freundlicher zu gestalten, weil es in seiner ursprünglichen Fassung nicht gerade modderfreundlich war. Dementsprechend gab es auch nicht sehr viele Mods für Kingdoms of Amalur. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Mods gab. Wahrscheinlich, aber es war halt von seiner, von seiner Architektur, will ich mal sagen, nicht wirklich modderfreundlich. Ich finde es sehr cool, dass die Entwickler auch an die Modder-Szene denken. Das machen nicht viele Entwickler, aber ähm, wir alle wissen ja anhand von Skyrim als bestes Beispiel, dass ein Spiel durch seine Modder und durch seine Mods halt noch viel, viel länger leben kann, als es eigentlich geplant ist. Skyrim ist heutzutage immer noch mega populär, nicht anhand seiner 100 Millionen verschiedenen Versionen auf allen möglichen Plattformen, sondern durch seine Mods. Nein, nicht direkt. Das ähm, Studio, das sich um das Remaster kümmert, ist das Studio Kaiko, ein Langzeitpartner von THQ Nordic, die sich um einige, einige andere Remaster schon gekümmert haben. Unter anderem, jetzt muss ich kurz lesen, Legend of K. Anniversary, Darksiders War Mastered Edition oder auch Red Faction Guerrilla Remastered Edition. Also, ähm, sie haben auf jeden Fall Expertise auf dem weg des Remasters und ich denke, dass sie da auch einen vernünftigen Job mit Kingdoms of Amalur abliefern werden. Dennoch steht man in Kontakt mit den ursprünglichen Entwicklern und tauscht Informationen und Ratschläge aus. Also so ist es nicht. Und ich finde auch cool, dass sie Kontakt zu den alten Entwicklern haben. Ja, sie werden eine verbesserte Auflösung haben und natürlich eine verbesserte Framerate. Jetzt kommen wir zu einer der wichtigsten Features, die heutzutage in keinem einzigen RPG mehr fehlen dürfen. Leider nein. Wer weiß, vielleicht äh, wird irgendwann, wenn sich das Spiel gut verkauft, ähm, dann ein Patch hinterhergeworfen, der dann einen Fotomodus einführt oder irgendein Modder kümmert sich darum und bringt einen Fotomodus-Mod raus, äh, mit der man dann coole Fotos schießen kann. Ich finde es ein bisschen schade. Ich benutze persönlich zwar keinen Fotomodus in Spielen. Ich bin halt nicht so der Typ für Fotos, aber es gibt aber trotzdem viele andere Leute, die sehr gerne so einen Fotomodus benutzen und die auch wahrscheinlich in Kingdoms of Armor sehr gerne einen hätten. Es gibt viele coole Ingame-Fotos, die durch einen Fotomodus erst entstanden sind. Ich finde es ein bisschen schade, aber Weiß, vielleicht kommt da ja noch was. Jein. Die Entwickler ähm, haben angedeutet, dass vielleicht ein Spielstand-Converter-Tool rauskommen wird. Bestätigt ist nichts. Vielleicht kommt was, vielleicht kommt auch gar nichts. Und selbst wenn was kommt, haben sie darauf hingewiesen, dass die Benutzung auf eigene Gefahr gilt. Es kann nämlich auch sein, dass bei dem Konverten ähm, euer Spielstand kaputt geht und dann gar nicht mehr verwendbar ist. Also wenn sowas rauskommt, immer bitte ein Backup machen, bevor ihr ähm, den Spielstand konvertet. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich habe Kingdoms of Amalur das letzte Mal vor 7, 8 Jahren gespielt. Und ich werde auf jeden Fall einen neuen Spielstand anfangen und das Ganze nochmal komplett frisch aufnehmen. Die Texturen von dem Spiel wurden alle nochmal überarbeitet und die Render Engine wurde auch nochmal verbessert. Wir dürfen jetzt keine 4K Texturen erwarten, Leute, es ist ein Spiel von 2010, seien wir realistisch. Aber es wird schon ein bisschen besser aussehen, wie man auch auf den Screenshots ähm, erkennen kann. Ja, wir wussten es mehr oder weniger schon vorher, ähm, aber jetzt wird es nochmal im FHQ bestätigt. Die Szene von Naros und die Legende vom Toten Kerl werden mit in dem Basisgame mit drin sein, also in den 40 Euro, sowie die ganzen Waffen und Armor Bundles. Ob das Mass Effect Armor Bundle noch weiterhin besteht, konnte uns der Mitarbeiter in der direkten Frage- und Antwortrunde nicht direkt bestätigen, weil er selber nicht wusste. Es kann sein, dass THQ Nordic die Lizenz dafür gar nicht mehr hatte und wir dieses Crossover Event in dem Remaster nicht mehr bekommen. Kann auch sein, dass sie es trotzdem noch drin haben, wer weiß, das muss man dann einfach mal anspielen. Die Entwickler sind sich bewusst, dass es ein paar Balance-Schwierigkeiten in der Urfassung gab, vor allem halt, dass das Spiel zu leicht war in, an vielen Stellen. Sie sind sich dessen bewusst und versuchen das zu fixen. Klar, wäre auch ein bisschen traurig, wenn es jetzt für PS4 und Xbox One rauskommt und es halt, hat halt kein Trophäensystem oder so. Diese Aussage ist ein bisschen schwammig gehalten. Sie wollen das Spiel ein bisschen mehr balancen, damit es sich besser anfühlt. Die Frage ist jetzt, was genau wollen sie balancen? Also vielen ist es bekannt und auch den Entwicklern, dass das Spiel selbst auf der schwierigsten Stufe ein bisschen zu leicht war. Da stellt sich mir die Frage, wollen sie es schwerer machen? Wollen sie die Kurve für die Erfahrung runterschrauben? Wollen sie die skill punkte irgendwie erschweren? Oder ja, I don't know. Es ist sehr schwammig, man kann sich darunter nicht wirklich was vorstellen. Es soll sich einfach nur besser anfühlen. Wie genau es sich dann anfühlt, das bleibt abzuwarten, das müssen wir dann selber herausfinden, wenn wir es spielen. Ja, aber der ist noch gerade in der Mache und es gibt noch kein wirkliches Datum. Es kann auch sein, dass sie uns überraschen, wie mit dem Expansion-Trailer. Ja, die sind aber auch gerade in der Mache. Die werden dann wahrscheinlich auch zeitnah released. Das waren die News to Kingdoms of Amalur. Danke fürs Zuschauen. Hat mir Spaß gemacht. Habt ihr das Spiel gespielt? Wenn ja, auf welcher Schwierigkeit? Habt ihr es auf der schwierigsten Schwierigkeit gespielt? Fandet ihr das zu einfach? Ich persönlich fand das ähm, ziemlich einfach. Vor allem als Schoker hast du dann teilweise fast jedes Monster einfach nur gewonnen hitted später. Wie sind eure Erfahrungen mit Kingdoms of Amalur gewesen? Worauf freut ihr euch am meisten? Schreibt es mir alles in die Kommentare. Und wenn ihr schon dabei seid, vergesst nicht zu abonnieren und das Video zu liken. Und Glöckchen aktivieren. Und ich streame übrigens auch auf Twitch jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag. Schaut doch mal vorbei. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung oder halt in der Bauchbinde. Da seht ihr auch meinen Namen. Ansonsten sieht man sich im nächsten regulären Video oder vielleicht im nächsten Kingdoms of Amalur News Video. Oder wir sehen uns auf Twitch. Wenn ich zum Beispiel Kingdoms of Amalur zocke. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dann. Ciao. Wow. <lacht> Brennt sein Arsch. <lacht> Ey, Dude. <lacht> Ist der nicht ein bisschen warm am Hintern? Ach, verstehe, er ist am Kiffen, ja.